Völlig unerwartet ist es jetzt schon wieder Winter geworden und es ist arschkalt. Kalt! Aber zum Glück habe ich ein paar Tricks, um die Kälte zu überleben. Die üblichen Tricks sind warmer Tee, warme Kleidung, Mützen, Stulpen, Handschuhe und so weiter. Wichtig ist mir auch, die Stellen warm zu halten, die besonders arg wehtun. Deswegen habe ich immer Stulpen und Handschuhe an, damit meine Handgelenke schön warm sind, weil die sonst einfach schmerzhaft werden. Genauso ist es wichtig, die Knie und die Hüften warm zu halten und den ganzen Rest von mir auch. <lacht> mein besonderer Favorit ist Vlies in allen wäre Ausführungen. Fließdecken sind natürlich zum Sitzen und im Bett unverzichtbar. Die Fließdecke kann man wunderbar über die normale Bettdecke drüber legen oder im Extremfall auch drunter oder mehrere Fließdecken auf einmal nehmen. Hauptsache schön warm. Natürlich gibt es auch Fließpullover und Fließwesten. Was ich auch gerne benutze, sind Fließschals, aber die kann man nicht nur um den Hals tragen, sondern man kann sie sich auch ganz geschickt um den Bauch wickeln und dann einfach einen Pullover oder eine Jacke drüber ziehen und es ist super ultra warm. In der kalten und feindlichen Außenwelt ist Fleece allerdings nur nützlich, wenn man noch eine winddichte Kleidungsschicht drüber trägt, weil es sonst zu luftdurchlässig ist. Dicke Handschuhe sind für draußen natürlich unerlässlich, gerade wenn man Fahrrad fährt, Rollstuhl fährt, Gehstock benutzt oder sonst wie die Hände aus den Jackentaschen tun muss. Das hier sind in dem Fall Skihandschuhe für Kinder, die habe ich letztes Jahr gekauft. Die sind schön schön schön warm. Wärmflaschen sind mir meistens zu anstrengend, da habe ich einfach nicht die Spoons dafür, weil mir oft auch mitten in der Nacht kalt wird und dann müsste ich erst aufstehen, Wasser kochen, in die Wärmflasche füllen und das wäre mir einfach zu viel. Damit ich nicht so oft aufstehen muss, benutze ich keine Wärmflaschen, sondern elektrische Heizkissen. Ich habe ein Heizkissen im Bett liegen, das man sich umschneiden kann mit so einem Klettverschluss, das benutze ich nachts über, wenn mir da auch oft ziemlich kalt wird. Weil da ist ja auch die Heizung ausgeschaltet. Ich weiß gar nicht, wer sich das ausgedacht hat mit der Nachtabsenkung. Gerade nachts ist mir doch immer kalt und dann will ich schlafen. Und dann ist die Heizung nicht an und dann brauche ich ein Heizkissen. Ah. Ich sitze tatsächlich auch meistens auf so einem Heizkissen drauf. Schön arschwarm. Das ist einfach gut. Der Heizlüfter im Badezimmer ist unerlässlich. Das ist das Einzige, was es mir im Winter möglich macht, mich überhaupt zu waschen oder umzuziehen. Dann ist es schon so kalt und dann muss man sich auch noch ausziehen vor dieser Eiseskälte. Und dann ist im Badezimmer ja meistens die Heizung nicht so gut. Früher hatte ich sogar im Badezimmer überhaupt keine Heizung und das ist unaushaltbar. Bevor ich den Heizlüfter hatte, habe ich auch oft den Haarföhn dafür benutzt. Der Heizlüfter bläst einen dann so wunderschön an. Auch wenn ich aus der Dusche komme, das ist so furchtbar, weil dann verdunstet das ganze Wasser und dann ist es noch kälter. und... Aber der Heizlüfter, der macht dann die Luft schön warm und dann geht das Ganze. Für Ausflüge ins eiskalte Draußen ist es natürlich wichtig, wasserdichte Schuhe zu haben, dicke Stiefel, gut sind auch solche Fließsocken für in die Stiefel rein. Mützen, Mützen, Mützen, Mützen. Und Schals. Aber nicht nur Schals, die hier unten rumgehen, sondern am besten so ganz hier hoch. <lacht> Dicke Jacken. Mehrere Jacken gehen auch übereinander. Oder so eine Thermoweste unter die Jacke. <lacht> ich ziehe auch manchmal zwei Hosen übereinander oder Strumpfhose unter die Hose. Oh ja, und was ich auch noch oft mache, sind zwei Paar Handschuhe übereinander ziehen. Also so ein paar dünne Handschuhe unter die dicken Handschuhe, weil sonst frieren ja die Finger ab. Ich wünsche euch allen viel Wärme und einen aushaltbaren Winter. Tschüss!